Ja, das Market Depth Window ähm, habe ich hier einmal geöffnet für diesen Call auf Amazon, den wir jetzt im ähm, Leer verkauft haben zu 385 Dollar, der heute ausläuft. Und ähm, zu der Erläuterung ist im Aktienbereich dann ähm, das Gleiche. Das heißt, was Sie hier gelb dargestellt sehen, ist immer, sind immer die Werte auf dem besten Bit oder besten Ask. Fangen wir ganz links oben in der Ecke an. Das heißt, da sehen wir erstmal der Preis vom besten Bit zum besten Ask. Ist jetzt 4 Cent zu 5 Cent. Also best Bit 4 Cent. Beste Ask 5 Cent. Und das Verhältnis, wir haben eine Oder auf dem besten Bit und 5 Oders auf dem besten Ask. Jetzt sind es 4. Und dann die Größe 9 zu 117. Und das ergibt ein Spread von Best Bit, Best Ask zu einem Cent. Um das vielleicht etwas veranschaulicher, äh, veranschaulicht darzustellen, bietet sich natürlich an, die Matrix hier zu öffnen. Dann können wir das gleich prüfen. So, jetzt haben wir hier also 4 Cent, sehen wir hier, 5 Cent. Hier 3 zu 3, das ist das, was in Klammern dargestellt wird. 3 Odus zu 3 Odus, 28 zu 31, sehen wir hier 28 auf der Bitseite, 31 auf der Verkaufsseite. Das ist im Endeffekt das, was oben gelb dargestellt wird. Und ähm, da die wenigsten jetzt diese Zahlen hier lesen, will man immer sehen, welche Seite ist denn jetzt verhältnismäßig größer, da ähm, wo es jetzt mehr, sind mehr Händler aktiv. Das heißt, auf der Kaufseite oder Verkaufsseite, da haben wir das hier als Histogramm, ist momentan hier ausgeglichen, ungefähr identisch. Interessant ist, wenn eine Seite ja, den 10-20-fachen entspricht und wir haben hier so einen Ausschlag, der ein bisschen nach unten geht, auf der Kaufseite, dann kann man davon häufig ablesen, dass es kurzfristig ein Stück nach oben geht. Das ist im Endeffekt noch, jetzt haben wir ein starkes Übergewicht auf der Verkaufsseite, das ändert aber sich sehr, sehr schnell, deswegen ist es eigentlich für ja, manuelle Trade jetzt ähm, nicht so erheblich zu sehen, was schlussendlich ähm, hier passiert, da die Änderungen hier sehr schnell vonstatten gehen. Und ähm, dann, was jetzt wie gesagt hier im Histogramm gelb dargestellt ist, sieht man dann nochmal einzeln aufgeschlüsselt, das heißt diese sechs Orders, die wir jetzt oben sehen, können Sie hier ganz genau einzeln nachvollziehen. Endlich sind es wieder 5, aber hier sieht man genau über die ID, von welchem Market Maker, von welchem ECN kommt es, was ist die Stückzahl hier im Besitzbereich, wann wurde die Oder aufgegeben und das gleiche natürlich hier auf der anderen Seite nochmal für die Verkaufsseite. Ja und was jetzt ähm, ich kurz erklärt hatte für das was gelb dargestellt ist das ist eigentlich das was uns interessieren sollte weil dort passiert äh, dort ist das Marktgeschehen dort kommt es schlussendlich zur Ausführung das sind die Orders auf Best Bid Best Ask und dann ist das farblich abgestuft grün ist dann ähm, die ja nächst kleine, äh, kleinere Einheit unter dem Best Bid wäre in unserem Fall jetzt hier die 3 Cent die Sie hier sehen also die Orders, die hier zu 3 Cent auf der Kaufseite sind. Jetzt ist es ja, sogar zu 4 Cent. Je nachdem, was jetzt eine Einheit unter dem Best-Bit ist. Und auf der anderen Seite sind es jetzt die 8 Cent, das ist jetzt grün dargestellt. Und das wird dann farblich soweit abgestuft ähm, bis zur letzten oder. ist bei den Optionen jetzt ähm, nicht ganz so viel. Wir können gerne auch dann mal eine Aktie uns anschauen. Da werden es natürlich einige mehr sein, die Sie hier sehen und einige mehr, die hier in ja in die Betrachtung mitkommen. Aber interessant, weil das sind im Endeffekt, wie erwähnt, die, die dann häufig auch direkt zur Ausführung kommen, ist das, was gelb markiert ist. Grün kann man durchaus auch noch ähm, sich mit anschauen. Aber alles, was darunter ist, auch wenn sich da mal eine größere Order versteckt, vielleicht von 1.000 oder 2.000 Stück, sind es sehr, sehr häufig dann auch Fake-Ordos, die einfach suggerieren wollen, dass es hier jemanden einen großen Kauf tätigen will, was dann häufig gar nicht der Fall ist. Also da sollte man natürlich auch vorsichtig sein. Deswegen, das, was hier gelb dargestellt ist, ist das, was relevant ist. Und jetzt haben wir so ja einen Fall sehr großen Verkaufsdruck, wenn man so nimmt, sind sehr viele jetzt hier auf dem besten A's gewesen. Wir können uns das auch gerne einmal für eine Aktie anschauen, dass wir direkt mal auf die Amazon schauen, dass Sie da mal den Vergleich sehen. Also, um das wirklich manuell auszuwerten, ähm, geht das Ganze heutzutage viel zu schnell. Bei Aktien werden Sie sehen, wird das teilweise noch dramatischer je nachdem was es für eine Liquidität hat. Ja, jetzt habe ich hier, gut bei Aktien habe ich jetzt die Level 2 Daten gar nicht ausgewählt. Müssen wir schlussendlich doch bei den Optionen bleiben. Kann es später dann noch einmal für eine Aktie gegebenenfalls mit darstellen, aber es kommt, wie gesagt, von der Erklärung aufs Gleiche drauf raus so, und ähm, was halt interessant ist, ist zu sehen, welche Seite hat hier ein starkes Übergewicht und jetzt habe ich im Vergleich dann nochmal diese Put, diesen Put, den wir heute verkauft haben, geöffnet und da sehen wir, da ist eigentlich gar niemand mehr bereit zu kaufen. Eine einzige Order hier noch, da will jemand zu einem Cent zwei Stück verkaufen und natürlich einige noch zu drei Cent, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon heute unter 370 fällt, einfach so gering ist, dass da kaum noch jemand bereit ist, hier einen Kauf zu tätigen. Dafür umso mehr würden gerne noch diese 3 Cent mitnehmen. Deswegen sehen wir auch hier 297 ähm, auf der Ask-Seite. Da wird sich jetzt auch nicht mehr allzu viel ändern, können vielleicht mal ein paar Verkäufe hinzukommen. Und dieser eine Käufer, der dann noch vorhanden ist, kann im Endeffekt dort auch noch verschwinden. Und äh, Man muss natürlich auch immer eins beachten, ähm, gerade bei dem ein oder anderen nicht ganz so liquiden Titel. Da wird es auch immer welche geben, die jetzt hier im Odeburg gar nicht ersichtlich sind. Von daher ist es wirklich sehr, sehr schwierig, mit diesen Informationen zu arbeiten. Ich nutze es sonst wenig. Aber wenn Sie das Ganze verwenden, interessant. Das kann man auch mit bloßem Auge recht schnell auswerten. Wie gesagt, diese Darstellung des Histogramm hier oben, welche Seite im Übergewicht ist. Und das ist bei Aktien manchmal auch so ein Gradmesser für kurzfristige Ab- und Aufwärtsbewegungen. Ansonsten dann natürlich hier das Verhältnis gibt genau das ähm, an, was Sie im Histogramm so dann wieder sehen.